Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema wieder rund um Amazon beschäftigen und zwar mit dem Thema, welche Fehler du im Jahr 2020 definitiv nicht machen solltest. Und gerade aufgrund der aktuellen Thematik Corona, ich habe schon die ein oder anderen Videos gemacht, gibt es ein paar Dinge zu beachten, auf die wir jetzt gleich mal eingehen. Einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, und das hat jetzt wie gesagt nichts mit Corona oder sowas zu tun, aber Amazon entwickelt sich weiter, es kommen mehr Händler dazu, die Händler wachsen und man sollte halt sich nicht immer nur auf seine ersten Recherchen verlassen, sondern grundsätzlich, egal ob es ein neuer Artikel ist, ob es diverse Keywords ist, man sollte immer anfangen, diverse Produkte über einen gewissen Zeitraum zu tracken. Das heißt, jetzt nicht reingehen und sich direkt für das erste Produkt entscheiden, sondern mal über zwei, drei, vier Wochen sich die Historie angucken, wie entwickeln sich die Umsätze, wie entwickeln sich die BSRs, etc. Weil gerade natürlich aufgrund der Thematik corona die diverse Artikelverschiebung, was Umsätze betrifft, Prioritätsveränderungen sind, ist es natürlich so, dass das einfach fehl am Platz ist, wenn man sich auf einen Artikel fokussiert, der eventuell gar nicht so gut läuft. Und dann setzt ihr viel Geld in einen Artikel, der eigentlich drei, vier, fünfzehn Jahre laufen soll, was aber nicht funktioniert, weil der Artikel nicht richtig drei, vier Wochen getrackt worden ist. Das heißt... Haut das ganze Produkt in euer Helium 10 Tracking rein, schaut euch die Historie an, wie entwickelt sich diverse Artikel in der Kategorie, bleiben die konstant, bleiben die stabil, dann habt ihr eine gute Nische gefunden. Das Gleiche mit Keywords. Wenn ihr Launch-Keywords habt, haut die doch direkt am Anfang, wenn ihr bei der Produktrecherche seid, ins Tracking rein und dann habt ihr später eine Auswertung von 2, 3, 4 Monaten, bis der Artikel online ist, in denen ihr gucken könnt, wie hat sich das Suchvolumina und äh, gewisse ähm, Suchveränderungen entwickelt. So habt ihr einfach eine ganz sichere Historie zu eurem Artikel und ihr seid einfach deutlich abgesicherter für einen minimalen Mehraufwand, den ihr habt. Weil es ist so, aufgrund verschiedener... Also Ferienzeiten, Weihnachten, Prime Day, Ostern oder, oder, oder, oder jetzt Corona, entwickeln sich Artikel ganz anders. Wenn man jetzt in den Bereich Atemschutzmasken, Desinfektion geht oder sonstige Artikel rund um diese Sparte, sind die Umsätze explodiert, aber werden sie in sechs Monaten oder in einem Jahr noch immer da sein, wo sie jetzt sind? Das ist die große Frage. Genauso wie in, um Weihnachten natürlich viele Geschenkartikel ähm, große Umsätze haben, die aber im Sommer eventuell gar nicht so gut laufen. Und da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr euch nicht auf diese Artikel fokussiert. Zweiter wichtiger Punkt ist, hört nicht nur auf Software. Wir haben letztes Jahr einen Fehler gemacht, ja, wo wir um eine gewisse Zeit, Black Friday rum, Weihnachtszeit einfach große Umsätze aufgrund verschiedener Deals gefahren haben und da ist uns ein großer Fehler passiert, der uns jetzt wirklich Probleme gerade bereitet. Der ist zwar lösbar, aber er bereitet uns gerade Probleme. Und zwar war das der Fehler, dass wir nur auf unsere Software gehört haben, was Thema Nachbestellung, Out-of-Stock-Timings betrifft. Und wir haben viel zu viel Lagerbestand eingekauft, was dazu geführt hat, dass unsere Liquidität natürlich deutlich nach unten gedrückt worden ist. Im Umkehrschluss heißt das für euch, ihr dürft euch nicht nur auf euer Tracking verlassen, weil am Ende des Tages stimmt das eventuell auch nicht ganz. Nur weil eure Umsätze aufgrund verschiedener Deals, Black Friday oder sonst was hochgehen, heißt es nicht, dass eure Umsätze kontinuierlich auf diesem Umsatzlevel bleiben. Und da müsst ihr einfach realistisch bleiben und einfach eine längere Historie nehmen oder eine bessere Software nehmen, als wir sie damals hatten, um die Lagerbestandsplanung zu machen und dort wirklich darauf eingehen, dass Ihr Artikel, so viel Artikel einkauft, sodass ihr nicht out of stock geht, aber nicht, wir haben zum Beispiel jetzt Lagerbestand für sechs, sieben Monate irgendwie eingekauft oder so. Ne? Und das war einfach zu viel. Das hat die Liquidität sowas von gedrückt. Und jetzt sind die Verkaufszahlen etwas runtergegangen, weil wir keine Deals gerade haben. Und das sind natürlich Probleme, die aufgetaucht sind, die wir vorher nicht beachtet haben, wo wir jetzt einfach eine Lösung für finden müssen. Der dritte Fehler, der meiner Meinung nach super wichtig ist, und das ist wirklich einer der, der, der Kernpunkte darauf. Wenn ihr etwas anfangt, dann macht es richtig von Anfang an. Ansonsten zahlt ihr doppelt und dreifach, glaubt mir. Investiert in gute Produktbilder, gute Texte, gute Produkte. Lasst euch lieber etwas mehr Zeit. Nehmt den Druck aus eurem Unternehmen raus. Es kann nicht sein, dass ihr euch so unter Druck setzt, dass ihr nächste Woche einen Artikel irgendwie haben müsst, der eventuell doof läuft, weil ihr euch irgendwas nicht beachtet habt und vielleicht diese vier, fünf, was auch immer acht Wochen länger gebraucht hat, was euch im Nachgang aber drei, vier, fünf, zehn Jahre mehr Umsatz und Gewinn bringt. Das steht in keiner Relation. Hör, nehmt den Druck aus eurem Unternehmen raus. Es funktioniert nicht. Ihr macht Fehler, Flüchtigkeitsfehler. Die Qualität leidet darunter, die Bewertung leidet darunter und noch viele andere Punkte. Also versucht das einfach zu beachten und dann nicht diese Fehler zu machen, die wir dort gemacht haben. Punkt 4 ist jetzt aus gegebenem Anlass der Thematik Corona. Ihr müsst euch überlegen, wie ihr gewährleisten könnt, dass ihr nicht out of stock geht, aber nicht alles bei Amazon lagert. Weil die Problematik ist, dass wenn ihr alles bei Amazon lagert, und ich sage mal jetzt DHL, DPD, gewisse Lieferdienste anfangen nicht mehr gewisse Postleitzahlen anzuliefern, dann werden die Umsätze etwas runtergehen und ihr zahlt trotzdem eure 26 Euro Lagergebühr pro Kubikmeter. Heißt, ihr müsst euch eben überlegen, wo kann ich einen sicheren Logistiker wählen, der günstige Lagerkosten hat, der nicht so teuer ist wie Amazon, aber auch lieferfähig bleibt. Weil, wenn jetzt die komplette Logistik nach Hause geht und Homeoffice macht und erstmal nicht mehr arbeitet, dann habt ihr auch ein Problem, dann kommt ihr nicht mehr an eure Ware dran. Dann ist es besser, bei Amazon zu lagern. Habt ihr aber einen Logistiker, auf den ihr euch verlassen könnt, wo ihr wisst, der bleibt erstmal und der macht nicht zu, da müsst ihr natürlich mit eurem Logistiker absprechen, dann lagert bei dem die Ware. Es ist günstiger, ihr zahlt euch sonst wirklich extrem dumm und dämlich an den Lagerkosten. Ne? So, und Punkt 5, der allerletzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Punkt einfach, versucht euch Rücklagen zu bilden. Bevor ihr Geld aus der Firma rausnimmt oder so, baut erstmal ein gewisses Puffer, einen gewissen Puffer auf in der Firma, damit ihr einfach vor Risiken, die jetzt vor äußeren Einflüssen, die jetzt kommen beispielsweise noch mit Corona, dass ihr da einfach geschützt werdet. Ja, viele Firmen werden jetzt wirklich Probleme bekommen, pleite gehen, der Markt wird massiv reduziert werden. Die Händler, die keine Rücklagen haben, die werden Probleme bekommen. Und bevor ihr euch Geld rausnimmt, wisst erstmal, dass eure Firma auf sicheren Füßen steht, bevor ihr dann wirklich an die liquiden Mittel dran geht. Das ist einer der wichtigsten Punkte einfach im Unternehmertum. Grundsätzlich Rücklagen bilden, privat und in der Gesellschaft. Und vorher braucht ihr auch nicht aufhören mit eurem normalen Job oder so, sondern wisst euer Unternehmen erstmal auf den sichersten Füßen. Ihr schlaft viel besser, es ist viel angenehmer und Ihr werdet ein deutlich besseres Gefühl haben, was das betrifft. Das war es auch schon zu, der, zu dem Video, welche Fehler ihr im Jahr 2020 nicht machen solltet. Das ist ein bisschen aus Erfahrung meinerseits, aus unserer Erfahrung 2019 resultierend, aber auch natürlich aus der aktuellen Thematik. Wir wissen ja alle noch nicht, wohin sich das Ganze entwickelt, aber alles in allem, wenn ihr die Fehler nicht macht, dann habt ihr schon mal einen großen Vorsprung gegenüber vielen anderen, die diese Fehler nämlich trotzdem weiterhin im Jahr 2020 machen werden. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Anthony.